Herzlich willkommen zum Singenden Adventskalender. Heute singen wir mit dem Quartett aus dem Christophoruswerk Erfurt das Lied Tragt in die Welt nur ein Licht. Lassen Sie uns dieses Lied singen. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein. Tragt zu den Alten ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, Licht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein. Tragt zu den Kindern ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht.